Die Eltern des Opfers, eigens aus England angereist und nun bitter enttäuscht. Das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder, einen 63-jährigen Trinker aus Neukölln, elf Jahre und sieben Monate Gefängnis. Nach einem schwierigen Indizienprozess ist das Gericht zwar überzeugt, dass der Angeklagte den jungen Engländer heimtückisch ermordete. Doch ob dies aus Fremdenfeindlichkeit geschah, halten die Richter nicht für erwiesen. Dies und die für englische Verhältnisse geringe Strafdauer aus Sicht der Eltern bedrückend, da in keinem Verhältnis zu den 50 oder 60 Jahren, die ihr Sohn noch hätte leben können, wie sie sagen. He, he er hat einem Unschuldigen das Leben genommen. Absolut ohne Grund. Luke hat es nicht verdient, so zu sterben. Er hat es nicht verdient, zu sterben durch die Hand dieses bösen Mannes, nur weil er Engländer ist. And he is wenn er die elf Jahre tatsächlich verbüßt, dann sitzt er jeweils nur ein Jahr für fünf oder sechs Lebensjahre, die er Luke genommen hat. Die Eltern das, so sagen sie, verurteilt zu lebenslangem Kummer. Ihr Sohn Luke, 31 Jahre alt, Anwalt und Oxford-Absolvent. In Berlin, das er liebte, so die Eltern, um hier Start-up-Firmen zu beraten. Am Morgen des 20. September verlässt er eine Bar in der Neuköllner Ringbahnstraße, um mit einem Freund zu telefonieren. Dem völlig Arg- und Wehrlosen hält plötzlich ein Mann eine doppelläufige Schrotflinte vor dem Bauch und drückt ab. Ein rätselhafter Fall, denn Täter und Opfer hatten keinen Streit, sie kannten sich nicht einmal. Vermutlich hatte der Angeklagte das Opfer Englisch sprechen hören. In der Wohnung von Rolf Z. in Sichtweite des Tatorts finden Ermittler zwar Schusswaffen, Hitlerbilder und Hakenkreuze. Doch ob er aus Ausländerhass mordete, ist unklar. Das Gericht hat dazu ausgeführt, dass die Zeugen nicht hätten bekunden können, dass der Angeklagte seine Sammelwut von Waffen und Nazi-Devotionalien tatsächlich auch in Handlungen umgesetzt hätte. Dass er sich zum Beispiel parteipolitisch engagiert hätte, dass er sich äh, für die Ideen des Dritten Reiches öffentlich eingesetzt hätte oder auch im Freundeskreis eingesetzt hätte. Ein Angeklagter, der sich in der Vergangenheit über Kanacken aufgeregt hat, der wiederholt gesagt hat, es gebe zu viele Ausländer in Deutschland, der sich beschwert hat, dass in der Bar nur noch Englisch gesprochen würde, der unter Umständen gehört hat, wie Luke Englisch sprach. Alles das deutet darauf hin, dass es dem Angeklagten darum ging, einen, den er nicht als zugehörig empfindet, zu töten. Ich meine, dass der politische Bezug stärker thematisiert werden muss. Allein schon deswegen, weil ein Strafurteil ja auch eine abschreckende Wirkung haben soll. Weil der Angeklagte getrunken hatte, war er laut Gericht nur vermindert schuldfähig. Deshalb sah es von einer lebenslangen Freiheitsstrafe ab.